LOL, wie geil! Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber wie geil! Ja moin! Kann ich das hier machen? Um so 1000% sicher zu sein, dass mich niemand sieht. Schnell los, okay. Ja, antiken Schrott, geil. Ja, der greift mich an, okay. Die ja, haben alle Wallhacks. Die ja, haben alle Wallhacks. Oh mein Gott! Mann! Das nehmen sie einfach oh an, mein Gold. Nein! Oh. 34, was was habe ich? So gut wie nichts. Was hab okay, können wir mal bitte kurz feststellen, was ich verloren habe? Hier ein Bild von vorhin und jetzt, was ich alles habe. Das ist einfach so viel, was ich verloren habe. Wait, what? Nein, nein, nein. Irgendwas passiert da. Nein! Irgendwas ist bei mir passiert, dass ich. Was? Nein! Mein Keyboard hat rumgespielt, ich komme mich nicht mehr bewegen! Oh, ähm. Egal. Okay, das. ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das machen werde. Obwohl, ich habe auch meinen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sehe alles. Ich sehe alles. Ui. Hilfe, was passiert hier? Was macht er damit jetzt? Wird jetzt geheilt oder so? 31%, 5 von 16. Ey, jetzt einfach. Okay, cool. Gib bisher. Genau, ich werde erstmal von den Picklins angriffen, wenn ich die picklin barbaren angreife. Einer. Okay, zum Glück. Äh, eine von deren ah, Sorte. Ma- What? Alter, ich ziehe da meine Items ab. Ich fasse es nicht. Wo ist meine Eisenrüstung? Gib sie her, Alter. Lass ihn nicht ein, lass ihn nicht ich sehen nicht ein, das das nicht, das nicht schön. Du darfst du nicht Einfaches nicht Los. Los. Ich, ich, ich kann, kann los, Ich los, Später bin ich dann nochmal mit Tugra auf der Jagd gegangen, Sahnes Space zu finden Allerdings ist er dann ein Garage gebildet Ich habe so ein kleines Dorf gefunden, wo sie in der Nähe waren Und danach habe ich dann auch aufgegeben Ja gut